Deutsch Test für zuwanderer Mobilität Substantive Der Aufzug Der Ausflug Die Autobahn Die Bahn Der Bahnhof Der Bahnsteig Die Fähre Die Fachkarte, das Fahrrad, das Fahrzeug, das Flugzeug, der Führerschein, das Gepäck, die Geschwindigkeit, die Haltestelle, der ICE, das Kraftzeug, der Lasten der LKW, das Motorrad, das Parkhaus, der PKW, das Reisebüro, die Rückfahrt, der Stau, der Unfall, das Verkehrsmittel, das Verkehrszeichen. Und jetzt werben. Abbiegen, abfahren, losfahren, wegfahren, abholen, sich bewegen, einsteigen, weggehen, kommen, landen, laufen, mitnehmen, parken, reisen, rennen. Transportieren, umsteigen, wenden, zurückbleiben. Jetzt Wendungen. Die Bushaltstelle ist nur zehn Minuten zu Fuß. Wir fahren immer mit dem Auto einkaufen. Bitte zurückbleiben. Auf Gleis 1 fährt ein. Die S1 nach Böblingen. Ich habe es eilig. Schnell, wir sind spät dran. Wann kommt die ICE aus München? Wir haben auf der A8 drei Stunden im Stau gestanden.